Eure Fragen rund ums Thema Fußball hier bei Sport2000. Moin Sport2000-Family, was geht und willkommen zu einer neuen Folge der Q&A-Reihe. Ihr seht, heute geht es ums Thema Fußballschuhe. Ich habe sehr, sehr viele Schuhe dabei. Allgemein, es gibt natürlich sehr, sehr viele Fußballschuhe. Doris stellt sich immer wieder die Frage, welcher Schuh passt jetzt zu mir? Ihr wolltet nämlich heute mal fünf Schuhe, die vor allem für Spieler mit breiten Füßen geeignet sind. Deswegen gibt es heute die Top 5. Viel Spaß dabei und let's go! Ja, diese Top 5 Schuhe für breite Füße haben jetzt keine aufsteigende oder absteigende Rangliste. Es sind einfach fünf Schuhe allgemein, die für breite Füße geeignet sind. Ich würde sagen, genug drum gelabert. Fangen wir mal an mit dem ersten Schuh. Und zwar ist das der Nike Phantom Vision. Ein sehr, sehr geeigneter Schuh für breite Füße. Man hat vor allem im Vorderfuß genügend Platz. Und auch die Performance drumherum ist sehr cool. Wir haben nämlich das sogenannte Ghost Lacing, das heißt, der Schuh hat noch Schnürsenkel, die sieht man jetzt erstmal nicht. Das sieht erst aus wie ein Laceless-Schuh, aber wie gesagt, unter dem Obermaterial liegt noch eine Schnürung. Das heißt, man hat ein Sockenähnliches Gefühl und trotzdem noch ein Upper drumherum. Und auch die Schnürsenkel bieten noch genügend Stabilität, vor allem was den Lockdown in der Kurve angeht, hat man dann zusätzlichen Halt. Wie gesagt, der Vorderfuß ist schön breit, man hat dann keine Druckstellen und auch allgemein die Performance was Ballverarbeitung, Touch und so weiter angeht, macht dieser Schuh wirklich eine sehr sehr gute Figur. Das Upper wird sehr sehr sehr sehr dünn nach der Einlaufphase. Man hat genügend Grip, da hier so Grippunkte drauf sind. Das heißt, man hat allgemein in diesem Schuh eigentlich für breite Füße nur Vorteile. Nicht nur Komfort anfliegt, sondern auch die Ballverarbeitung und der Touch. Das heißt, dieser Schuh ist perfekt für Spieler mit breiten Füßen. Ja Leute, weiter geht's mit Schuh Nummer 2. Ihr seht es bereits. Es geht um den New Balance Tekela. Auch ein Schuh, der performance-technisch und komforttechnisch für breite Füße sehr, sehr gut abliefert. Mir gefällt das Design extrem gut. Ich hatte noch nie Druckstellen. Was allerdings bei diesem Schuh zu beachten gilt, ist, er fällt etwas kleiner aus als normal. Normalerweise habe ich 42 bzw. 42,5. Aber beim Tekela habe ich Größe 43. Das passt dann perfekt. Deshalb darauf achten, den Schuh einer halben Größe größer zu bestellen. Ansonsten muss ich sagen, der Schuh macht eine sehr, sehr gute Figur, vor allem nach der Einlaufphase passt sich der Schuh gut einem Fuß an, wie gesagt, vor allem für breite Füße hat man genug Platz, dennoch genügend Lockdown, dass man nicht irgendwie im Schuh rumrutscht oder irgendwie in der Kurve zu wenig Halt hat. Das liegt auch unter anderem daran, dass hier am Sockenbereich Klebestreifen drin sind, so Gummi, das heißt, da hat man zusätzlich noch mal Halt im Schuh, finde ich extrem cool, wie gesagt, hatte keinen Druckstellen, auch die Ballverarbeitung gefällt mir sehr gut. Vor allem, wenn der Schuh eingelaufen ist, ist es sehr, sehr weich. Man hat einen direkten Touch und fühlt sich im Schuh sehr, sehr wohl. Ja, Leute, kommen wir zum nächsten Schuh, der in diesem Voting absolut nicht fehlen darf. Das ist der Puma Future 4.1 mit dem Netfit Upper. Ihr kennt es wahrscheinlich schon. Und zwar hat das Netfit Upper den positiven Faktor, dass man den Schuh individuell schnüren kann. Also auch für Spieler mit breiten Füßen sehr, sehr gut geeignet. Dann kann man die Schnürung weiter außen oder auch weiter innen anlegen, dass man keine Druckstellen hat, aber trotzdem genügend Lockdown. Ansonsten findet man auch im Schuh genügend Platz für breite Füße, hat einen sehr, sehr, sehr, sehr guten Komfort. Das liegt auch an der Ebony-Socke hier oben. Da kommt man sehr, sehr leicht rein, auch mit breiten Tretern hat man hier keine Probleme. Die Socke schließt sich sehr, sehr gut um deinen Fuß. Das heißt, man hat einen guten Halt, einen guten Lockdown innerhalb des Schuhs. Und auch der Grip in diesem Puma Future 4.1 ist wirklich hervorragend. Ihr habt hier so Grip-Punkte, Vor allem bei nassen Verhältnissen, muss ich sagen, ist mir das sehr, sehr positiv aufgefallen. Und wie gesagt, ein absolutes Plus ist natürlich das Netfit-Upper, speziell für breite Füße dann nochmal den Schuh anders zu schnüren. Ja Leute, weiter geht's mit einem Schuh von Adidas und zwar der Adidas Nemesis 19.1. Dieser Schuh glänzt vor allem durch dieses Tape-Material, das sogenannte Agility Bandage. Das passt sich sehr sehr gut an den Fuß an, es ist sehr sehr dehnbar, aber schließt dann sehr gut um den Fuß. Ich habe auch mit meinen breiten hier im Schuh keine Probleme gehabt, was Druckstellen oder sonstiges angeht. Und was hier nochmal ein enormer Pluspunkt ist, ist das Upper. Man hat in diesem Schuh wirklich einen sehr, sehr guten Touch. Und wie gesagt, das Agility Bandage ist schön dehnbar, passt sich dadurch deinen Fuß an. Was ja auch immer viele fragen, ist, ob dieses äh, Tape-Material schnell ausleiert. Das kann ich nicht sagen. Der Schuh hat nämlich eine sehr gute Haltbarkeit. Ich finde, dass ich den Schuh, den Spiel jetzt mittlerweile seit einem halben Jahr bzw. den 19.1 im anderen Colorway auch schon ein Dreivierteljahr und hatte da gar keine Probleme, was dieses Tape-Material angeht. Das heißt, der Schuh ist auf jeden Fall für eine Saison gut. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, wie gesagt, für breite Füße. Man hat genügend Platz, guten Komfort, keinen Druckstellen und auch was Sachen Ballverarbeitung und Touch angeht, überzeugt der Nemesis 19.1. Ja, last but not least kommen wir zu einem Schuh, den wahrscheinlich noch nicht viele von euch auf dem Schirm haben. Und zwar zu einem Schuh von Mizuno, den Rebula. Ich muss sagen, ich hätte den auch nie auf dem Schirm gehabt, aber die Ehre gab, den mal ein bisschen zu testen. Und muss sagen, der Schuh macht es auf jeden Fall hervorragend für breite Füße. Wir haben hier einen Lederschuh, das heißt, der Schuh braucht ein bisschen mehr Einlaufzeit, ähm, weil Leder ein bisschen, ein bisschen pflegeanfällig ist, muss man da auch ein bisschen aufpassen. Aber man muss sagen, dass dieser Schuh vor allem für breite Füße wirklich guten Komfort bietet. Nach der Einlaufphase wird das Leder sehr, sehr weich. Äh, passt sich dein Fuß schön an? Ich muss sagen, am Anfang hatte ich da ein bisschen Skepsis. Da ich im Schuh gerutscht bin, aber wie gesagt nach der Einlaufphase extrem guter Sitz, sehr sehr viel Komfort, auch in der Hacke muss ich sagen, ihr seht schon, der Schuh ist schön dehnbar, dass ich da keine Probleme hatte, irgendwie was Druckstellen angeht und auch im Vorderfußbereich, ihr seht, der Schuh ist schön breit vorne, das heißt man hat hier genügend Platz, rutscht aber nicht, man kann die Schnürung sehr sehr eng anlegen, das heißt auch Lockdown ist sehr gut und wie gesagt, ich bin eher Fan von Lederschuhen muss dann sagen, wenn der Schuh eingelaufen ist, wie gesagt, braucht ein bisschen mehr Zeit, dann hat er auch einen wirklich sehr, sehr guten Touch. Also für alle, die mal auf der Suche sind nach einem anderen Schuh, für breite Füße ist der Mensuno Rebula auf jeden Fall geeignet. Ja Leute, es soll es auch schon wieder zu den Top 5 Schuhen für breite Füße gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe natürlich auch, dass es euch geholfen hat. Ihr könnt jetzt mal einen Kommentar da lassen, welche Frage wollt ihr im nächsten Q&A-Video haben. Bis dahin, nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Haut rein, macht's gut und ciao!